Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Serie die zwölf größten Fehler im Verkaufsgespräch, im Verkaufsprozess. Heute geht es um den Fehler Nummer zwei, nämlich keine oder fehlerhafte oder unvollständige Leitfäden zu haben. Was bedeutet das? Wenn du dir beispielsweise einen Tiger draußen in der Wildnis anguckst, dann ist es ganz selten so, dass er eine Antilope sieht, losspringt und gleich was zu essen hat. Die Forscher haben herausgefunden, dass so ein Tiger mindestens siebenmal ansetzen muss, bevor er tatsächlich für sich und seine Tigerfamilie was zu essen hat. Und auch beim Menschen ist es nicht anders. Ganz selten ist so, dass ein Jäger gleich beim ersten Mal trifft und das Wildschwein nicht wegrennt, sondern gleich umfällt. Auch beim Angeln ist es in der Regel so, dass viele Schritte erforderlich sind, bis letztendlich der Fisch aus dem Wasser im Köcher dann tatsächlich auch fertig ist zum Essen. Was bedeutet das also? Im Verkaufsgespräch brauchst du Leitfäden und zwar nicht nur ein Hallo, hier bin ich und wer bist du und was brauchst du und ich habe das Produkt, wo möchtest du unterschreiben, sondern eher ein Leitfaden auf der übergeordneten Ebene, also auf der Metaebene, wo die einzelnen Phasen genau strukturiert werden. Was meine ich damit? In der Regel ist es so, dass bevor es zum echten Verkaufsgespräch kommt, sogenannte Anbahnungsphasen gibt und vorhanden sind. Beispielsweise wird jemand auf einer Anzeige oder auf einem Post, ein Content, auf Videofilm oder eine persönliche Ansprache oder ein Telefongespräch zunächst mal die Erlaubnis geben und auch das Interesse zeigen, dass er ein Problem hat und dass er dafür eine Lösung wünscht. Danach wird in der Regel eine E-Mail geschrieben, selten noch ein Brief. Und nach dieser E-Mail gibt es vielleicht ein Analysegespräch, ein Erstgespräch. Auf dieses Erstgespräch erfolgt meistens noch eine E-Mail mit dem Angebot, das Angebot wird nachverhandelt, wird optimiert, dann gibt es dann vielleicht den Verkaufsvertragsverkaufsgespräch, einen Link zu einer Landingpage, zu einer Verkaufsseite, dann wird abgeschlossen und dann geht es letztendlich ins Follow-up, vielleicht in die Bezahlung oder dann schon in die Versendung oder die Umsetzung der Leistung. Also hat normalerweise so ein Verkaufsgespräch einen Leitfaden, einen übergeordneten Leitfaden, einen Funnel von sieben bis zwölf Phasen und für jede dieser Phasen wiederum ist ein separater, individueller, spezifischer Leitfaden vorhanden. Das bedeutet, die E-Mail-Signatur muss natürlich anschließen auf die Landingpage, wo sich dein Interessent eingetragen hat. Oder die Antwort, die Follow-up-E-Mail, die soll natürlich auf die Inhalte bezogen sein, die du im persönlichen Verkaufsgespräch oder Telefongespräch bearbeitet hast. Natürlich das Kernelement deines Verkaufsprozesses, deines Verkaufsgesamtprozesses ist natürlich das Gespräch, das Verkaufsgespräch. Und hier ist es ganz selten so, dass professionelle Verkäufer alles dem Zufall überlassen ja, es ist meistens so, dass die sehr flexibel und eloquent reagieren und den Kunden abholen, aber das steht alles auf dem Fundament eines sogenannten Verkaufsvollmanuskript. Was bedeutet nun Vollmanuskript? Du kannst dir sicherlich eine PowerPoint machen, nur ein paar Stichpunkte aufschreiben. Aber ein Rhetoriker, der eine wirklich gute Rede hält, der wirklich den anderen erreichen will, der vielleicht hunderte oder tausend Menschen überzeugen will, der überlässt nichts dem Zufall, der schreibt ein Vollmanuskript, das bedeutet alle Aussagen komplett ausformuliert aus. Und genau das brauchst du auch, gerade wenn du im Verkaufen anfängst, für deinen Verkaufsprozess, für alle Phasen. Du merkst also, jetzt kommt richtig Arbeit auf dich zu. Du brauchst also die Anbahnung für die Interessentengewinnung als Leitfaden, du brauchst sicherlich Telefongespräche zur Terminvereinbarung, vielleicht auch die Zwischengespräche, falls der abspringt, nachgefasst werden, verschoben werden muss und du brauchst natürlich ein Leitfaden für das Kerngespräch. Wenn du das Kerngespräch, also meistens der Problemermittlung und dann auch der Wunschermittlung und dann auch der Erfahrungsermittlung und dann der Angebotskreaktion. Wenn das alles durch ist, brauchst du danach natürlich noch einen Leitfaden für die häufig gestellten Fragen. Denn in der Regel ist es so, dass der Kunde nicht sofort nach dem Verkaufsgespräch erstens überzeugt ist und zweitens hat er vielleicht schon mit anderen Dienstleistern, mit anderen Herstellern, Produktgebern schon Erfahrungen gemacht und häufig nicht gute. Also kommen Fragen. Vielleicht hat er gegoogelt und hat hier noch Kriterien und Themen, wo er sich noch gar nicht bewusst ist, welche Fragen überhaupt für ihn geklärt sein müssen, damit er dir den Auftrag gibt. Und wenn du also die häufig gestellten Fragen oder die Einwandbehandlung durchgegangen bist, dann kommt als nächstes irgendwann der Abschluss, die Abschlussfragen. Auch die Abschlüsse Überlässt ein Profi nicht dem Zufall. In der Regel hat der Verkäufer nicht nur eine Abschlussfrage, er hat viele Abschlussfragen. Denn es können ja ganz unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen heute sofort in der Zukunft für einen, für eine Gesellschaft, was auch immer, verkauft werden. Und hier macht es Sinn, auch in Anlehnung an das finanzielle Potenzial deines Kunden, auch verschiedene Abschlussfragen zu stellen. Möchten Sie das Produkt sofort jetzt mitnehmen oder bar bezahlen? Wünschen Sie lieber einen Kauf auf Raten oder wollen Sie per Einmalüberweisung? Wollen Sie das Produkt erstmal testen und dann bezahlen oder geht es heute um eine Anzahlung? Also hier gibt es viele Abschlussfrage-Techniken, die in der Regel mindestens mal zwei oder drei Alternativen enthalten und dann zum Abschluss führen können. Auch wenn der Kunde gekauft hat, ist längst nicht die Transaktion sicher. Meistens gibt es auch so etwas wie die Kaufreue und diese Kaufreue hast du vielleicht schon mal erlebt, wenn du ein teures Kleidungsstück gekauft hast, irgendwas bestellt hast, vielleicht eine Reise in zwei oder einem Jahr oder Monaten anbezahlt hast, dass dann so ein kleiner innerer Zweifel nochmal hochkommt und das haben fast alle Menschen und auch dafür hat der Profi in seinem Verkaufsprozess einen Leitfaden. Es gibt zum Beispiel Bekleidungstextilunternehmen Schneider, die 1.000 oder 2.000 Euro Anzüge herstellen. Das ist normalerweise so, dass dann am nächsten Tag die eine Postkarte nochmal losschicken oder eine E-Mail voll vollautomatisiert und sagen, herzlichen Glückwunsch für Ihre Kaufentscheidung. Sie haben eine gute Wahl getroffen und das beste Produkt gewählt. Es steht Ihnen hervorragend. Hier nochmal ein Foto oder ein Beispiel oder eine Rezension von zufriedenen Kunden. Also auch hier kannst du, alles dem Zufall überlassen oder du kannst dich vorbereiten mit deinem Leitfaden. Und dann gibt es ganz viele Abfahrten auf dieser Autobahn, auf diesem Weg zum Verkaufsabschluss. Und das Ziel, denke ich, hoffe ich, sollte bei dir auch nicht der einzelne Verkauf sein, sondern eine lebenslange Kundenbeziehung der Kunde als Fan, das bedeutet, nach dem Verkauf ist vor dem Verkauf. Es gibt also weitere Bedarfe oder Empfehlungen, die es zu generieren gibt. Vielleicht gibt es Wartungsaufträge in zwölf Monaten oder Upgrades, Updates oder neue Produkte, die in drei oder fünf Jahren wie ein Auto vielleicht nachgekauft werden oder beim Laptop. Das bedeutet also, dieses Verkaufsgespräch ist in der Regel der Beginn, der Start einer dauerhaften einer lebenslangen Kundenbeziehung. Vielleicht an deine Person, wenn du alleine verkaufst oder an dein Unternehmen, wenn du ein Corporate Brand bist willst. Wenn du jetzt sorgfältig mitgeschrieben hast, wirst du feststellen, dass du wahrscheinlich nicht nur ein Leid, einen großen Leitfaden hast, sondern das für jede Phasen. Und ich empfehle dir, lieber ein bisschen größer zu denken, geh also erstmal systematisch von zwölf Phasen aus. Wenn du nicht ganz so viel brauchst, dann sind es vielleicht zehn oder neun, aber unter sieben wird es auf keinen Fall sein. Dann erstellen dir 12 Dateien. Und fange einfach an, diese Leitfäden zu erstellen, zu erarbeiten, vielleicht auch zu gucken, wie es andere machen, dich bei anderen einzutragen in ihre Verkaufsfunnels und übernimm das von anderen, was gut funktioniert, von den Mitbewerbern oder anderen Dienstleistern und dann erstelle deine eigenen Leitfäden, vielleicht mit der Hilfe eines Coaches, eines guten Beraters. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann findest du unterhalb des Videos den Link. Wir helfen dir gerne bundesweit über digitale Videokonferenzen dabei, deine Prozesse, deine Leitfäden aufzusetzen. Dafür sind wir gut ausgerüstet mit über 30 Beratern und dafür sind wir auch gut ausgerüstet, wenn du aus der Arbeitslosigkeit zum Beispiel kommst, dann musst du die Kosten auch gar nicht selbst tragen, sondern kannst auch eine Förderung bis zu 100% bekommen. Und das war's heute mit dem zweiten Teil der häufigsten Fehler in Verkaufsgesprächen, und in Verkaufsprozessen. Du bist eingeladen, also nicht nur das Erstgespräch zu buchen, sondern den Kanal auch zu abonnieren, zu liken und weiter zu empfehlen. Denn wir leben von deiner Empfehlung und vor allen Dingen die Glocke zu betätigen. Dann bekommst du nämlich mit, wann der dritte Teil publiziert wird.